In diesem Video zeige ich Ihnen, wie Sie Word-Verlagen für die Arbeitsblattverwaltung erstellen können. Ziel ist eine Arbeitsblattvorlage in Word, die mir verschiedene Voreinstellungen über die Formatvorlagen bietet, wie zum Beispiel fett hervorgehobene und nummerierte Aufgabentexte, Checklisten, die als Aufzählung automatisiert mir immer ein neues Zeichen für die Checkliste bieten und eine Füllzeicheneingabe mit Hilfe des Tabulators. Ich habe hier einen rechtsbündigen Tab der dieses Füllzeichen erzeugt und dadurch habe ich eine Zeile für handschriftliche Eingaben. Ich beginne mit einem neuen Dokument. Ich habe mir hier schon verschiedene Testtexte hinzugefügt, um meine Formatierungen schöner darstellen zu können und blende mir zunächst hier über Formatvorlagen den Aufgabenbereich der Formatvorlagen ein. Die Vorschau zeigt mir die Formatierungen. Nun möchte ich zunächst meine Standardformatvorlage so anpassen, dass hier immer ein rechtsbündiger Tabstopp mit Füllzeichen versehen wird. Ich gehe auf die Standardformatvorlage mit einem Rechtsklick und ändere sie. Wähle unten links bei Format den Eintrag Tabstopp. Hier stelle ich mir die Grundeinstellung 16 cm rechtsbündig. Mit Füllzeichen ein. Das ermöglicht mir, bei jedem Standardtext, den Sie eingeben, mit Hilfe der Tabulator-Taste diesen Tabstopp anzuspringen, der von hinten dieses Füllzeichen nun pro Zeile auffüllt. Zum zweiten möchte ich Aufgabentexte nummerieren und durch Fettdruck hervorheben lassen. Ich ziehe diese normgerecht links auf 0 cm ein und wähle nun den Eintrag Formatvorlage erstellen. Dadurch wird aus dieser markierten Formatierung eine eigene Formatvorlage in den Formatvorlagenkatalog übernommen. Ich benenne diese mit Aufgabentext. Zum nächsten möchte ich die automatische Aufzählung dazu benutzen, mir immer ein Checklistensymbol vorne automatisiert auszugeben. Sie sehen, ich habe hier bei der Liste das schon ein paar Mal probiert. Ich zeige trotzdem her, wie das mit neues Aufzählungszeichen definieren funktioniert. Hier können Sie nämlich selbst Zeichen aus einem Katalog bei Symbol auswählen. Ich habe das mit der Schriftart Wingdings vorgenommen weil hier dieses Symbol vorrätig ist, wähle mit OK die Auswahl des Zeichens und bei Schriftart stelle ich mir noch die Größe ein, damit man hier vielleicht auch noch handschriftliche Eintragungen vornehmen kann. Mit OK bestätige ich beide Dialoge und stelle hier auch wieder sicher, dass mit Einzug auf linksbündig die Aufzählung normgerecht dargestellt wird. Der Abstand zwischen dem Zeichen und dem Text ist mir noch etwas zu klein. Ich wähle hier deshalb den hängenden Einzug und verschiebe diese Einstellung etwas. Sie können das mit Hilfe der gedrückten Alt-Taste auch ohne Rasterung tun. Alternativ wäre hier auch das Menü Absatz und hier der hängende Einzug möglich. Auch diese Einstellung übernehme ich nun über die Formatvorlagen mit Formatvorlage erstellen in den Formatvorlagenkatalog. Ich nenne diese Formatvorlage Checkliste. Ich probiere das jetzt alles nochmal aus. Dieser Text soll ein Aufgabentext sein. Ich möchte Leerzeilen haben und ich möchte eine Checkliste formatieren. Nun habe ich alle meine gewünschten Formatvorlagen definiert. Nun brauche ich diesen Testtext nicht mehr. Ich markiere ihn mit STRG A und entferne ihn mit der Backspace-Taste. Die Einstellung Standard setzt wieder alles zurück. Zur Not können Sie auch hier auf Formatierung löschen klicken und haben dann wirklich keine Formatierungseinstellungen mehr in diesem Absatz. Zusätzlich soll jetzt noch in der Kopf- und Fußzeile ein Kopf für meine Arbeitsblätter gestaltet werden. Ich klicke mit einem linken Doppelklick in den Kopfzeilenbereich und öffne diesen dadurch und standardmäßig sind jetzt hier schon Tab Stops voreingestellt die benötige ich für meine Formatierung noch nicht und kann sie löschen indem ich sie packe und rausziehe ich möchte gerne eine Eintragung für den Namen und nun an einer bestimmten Position zum Beispiel bei 7 cm das Ende einer handschriftlichen Eingabezeile erzeugen. Dazu benutze ich wieder den tab -Stop, in dem Fall den rechtsbündigen, den ich hier gewählt habe. Und klicke nun mit einem Linksklick diese Position im Lineal an. Sie können mit einem Doppelklick sofort das tab -Stop menü öffnen und ich wähle noch zusätzlich die Einstellungen für diese Auswahl mit Füllzeichen. Nun kann ich wieder mit einem Tabulator dieses Füllzeichen erzeugen lassen. Und das mache ich nun für meine weiteren Zeilen. Diese Zeilen sind mir noch nicht hoch genug vom Abstand, deswegen markiere ich sie alle drei und wähle bei Start Absatz die Einstellung nach 12pt und erhöhe dadurch die Absatzabstände. Sie können auch im Nachhinein jederzeit durch Verschieben dieses Tabstops die Länge dieser Zeilen definieren. Zu guter Letzt soll noch ein Logo mein Arbeitsblattkopf zieren. Ich wähle dazu unter Einfügen bei Bilder den gewünschten Ordner. Ich habe das schon voreingestellt und füge mein Schullogo hier ein. Damit ich dieses Logo frei positionieren kann, wähle ich die Layout-Option äh, nicht mit Text in Zeile, sondern vor den Text und kann nun diese Grafik frei verschieben. Diese positioniere ich mit Hilfe der Ausrichtungslinien oben rechtsbündig und skaliere sie. Damit sind meine Einstellungen für die Kopfzeile beendet. Ich wechsle wieder mit einem linken Doppelklick in meinen Dokumentenbereich. Nun speichere ich dieses Word Dokument als Dokumentvorlage ab über Datei speichern unter wähle ich einen Ort meiner Wahl ich wähle den Dateityp Word Vorlage und diese wird automatisiert in diesem benutzerdefinierten Office Vorlagenordner abgelegt ich nenne meine Vorlage Arbeitsblatt Sobald sie nun ein neues Arbeitsblatt erstellen wollen, klicken Sie über Datei neu auf Persönlich und haben hier Zugriff auf Ihre selbst definierten Vorlagen, die Sie dann mit den jeweiligen Formatvorlagen wieder bedienen können.